Adidas Launch das brandneue in pack Zeit natürlich uns die Schuhe mal genauer anzuschauen. Wir haben hier ein neues Colorway zum Adidas Nemesis 19.1, Adidas Predator 20.1, den brandneuen Adidas Schuh, den Adidas X-Ghosted und natürlich auch den Adidas Copper 20.1. Und wir schauen uns diese Schuhe heute mal genauer an, was sie so besonders macht und welcher Schuh in welcher Kategorie besonders hervorsticht. Das gibt es im heutigen Boot-Talk-Video. Viel Spaß dabei und let's go! Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Starten wir mit dem Adidas Nemesis 19.1, den Fußballschuh von Roberto Firmino oder auch Lionel Messi. Dieser Fußballschuh ist auf jeden Fall sehr beliebt. Das liegt vor allem an dem Agility Bandage, das ist dieses Tape-Material hier im Mittelfußbereich. Im Vergleich zum 18.1 ist es jetzt in V-Form angelegt, dass man einfach besser in den Schuh reinkommt und gleichzeitig einen besseren Halt hat. Wir haben hier ein sehr, sehr elastisches Obermaterial, sprich man hat einen guten Komfort, aber gleichzeitig ist es auch schön stabil und generiert dadurch einen perfekten Lockdown. Passt sich hervorragend an deinen Fuß an, sprich dieser Fußballschuh ist vor dem Bereich Komfort auf jeden Fall auf dem Top-Niveau von den Fußballschuhen. Der Vorderfußbereich ist natürlich auch sehr soft, sprich für einen guten direkten Touch. Generell steht dieser Fußballschuh ja für Agility, sprich für Beweglichkeit, schneller Richtungswechsel und tempo drippling Sprich vor allem bei den offensiven Spielern, die gerne ins tempo drippling gehen, auf jeden Fall sehr beliebt und das auch völlig zu Recht. Machen wir weiter mit dem Fußballschuh von Paul Baller den Adidas Copa 20. Wir haben hier den Andreas Copa 20.1 in einem blauen Colorway. Könnt gerne natürlich immer eure Meinung zu den optischen Details von diesen Fußballschuhen da lassen. Welchen Fußballschuh findet ihr aus dem Pack am coolsten? Wir haben hier einen Fußballschuh mit Leder, dem sogenannten Fusion-Skin-O-Material. Das sind diese Erhebungen hier am Vorderfuß und auch am Innenfußbereich, wo relativ futuristisch aussehen. Das soll die unterstützen, den perfekten Touch zu generieren. Und man muss tatsächlich sagen, dass all das hier einen sehr guten Job gemacht hat. Wir haben hier eine leichte Polsterung, sprich vor allem bei der Ballannahme, unterstützt der Fußballschuh dich sehr, sehr angenehm. Finde ich extrem gut, nach der Einladungphase wird es nämlich angenehm weich. Äh, spiele ich auch sehr sehr gerne, ich spiele beispielsweise den 20 Plus sogar noch mal etwas lieber ähm, ist aber immer fußtyp abhängig wir haben hier hinten noch das Coppa Logo und generell dieser Fu äh, Fußballschuh mit seinem Fusion Skin aber auf jeden Fall extrem angenehm was das Thema Ballername angeht kommen wir zu dem Fußballschuh, der auf jeden Fall den meisten Hype dieses Jahr erlebt hat das ist der Adidas Predator 20 wir haben hier den 20.1 den solltet ihr auf jeden Fall schon aus zahlreichen Videos auf unserem Kanal kennen. Wir haben hier Fußballschuhe mit dem sogenannten Demon Skin Upper. Das sind diese Spikes hier auf dem Obermaterial. Das nochmal helfen soll dem Ball mehr e und mehr Spin mitzugeben. Vor allem für Spielmacher oder im Mittelfeld, wo natürlich lange Flugbälle schlagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gut geeigneter Fußballschuh. Wir haben hier goldene Details. Weiß, Übergang, Weiß, Schwarz und vorne Schwarz. Genauso in der Sohle. Finde ich auf jeden Fall extrem cool, ist mein optischer Favorite aus dem in pack Wie gesagt, eure Meinung gerne in den Kommentaren da lassen. Zur Passform gilt es zu sagen, die haben schmalen Fersenbereich, relativ breiten Fuß, äh, Fußboxbereich, sprich im Vorderfuß. Generell sollte man Fußballschuh auch in einer halben Größe kleiner kaufen, weil er einfach größer ausfällt. Dann hat man nochmal einen besseren Lockdown, weil Platz ist auf jeden Fall vorhanden. Wir haben trotz diesem Demon Skin -Upper aber einen sehr direkten Touch. Was mich positiv überrascht hat, wir haben ein sehr weiches Obermaterial, sprich man muss jetzt nicht denken, aufgrund dieser Spikes hat man plötzlich keinen guten Touch mehr. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ihr findet diesen Fußballschuh natürlich schon als Review auf unserem Kanal, könnt ihr gerne mal die Infokarte abchecken oder die Links in der Beschreibung. Da haben wir auf jeden Fall nochmal mehr Fakten zum Schuh, auch was die Haltbarkeit dieser Spikes angeht, ob sie tatsächlich was bringen und so weiter und so fort könnt ihr gerne natürlich im separaten mal, äh, Review mal abchecken aber optisch auf jeden Fall extrem geil aus diesem Pack und natürlich performance-technisch aufgrund des Hypes auf jeden Fall sehr sehr beliebt und das auch nicht ohne Grund kommen wir noch zu dem neuen Adidas Schuh und zwar den Adidas X äh, Ghosted mit seinem sogenannten Fluoroskin-Obermaterial haben wir einen Fußballschuh mit einem extrem dünnen Obermaterial äh, man kann hier tatsächlich sogar durchsehen am Fußballschuh das ist extrem direkter Touch, logischerweise, sehr, sehr weich und auch ein sehr, sehr leichter Fußballschuh. Sprich, wir haben hier einen Schuh, der das Thema Geschwindigkeit natürlich optimal bedient. Generell hat dieser Fußballschuh auch sehr, sehr viel Inspiration aus der Leichtathletik, vor allem im Vorderfußbereich und an der Sohle. Wir haben hier Cabitex, also aus Carbonfasern, das nochmal helfen soll, mehr Geschwindigkeit auf den Platz zu bringen, Explosivität beim Antritt. Und man muss sagen, in diesem Fußballschuh kann man auf jeden Fall ordentlich Gas geben auf dem Platz, ist definitiv ein neuer Speedboot, gehört auch zu den Besten, die es auf dem Markt gibt, sprich für Spieler, die gerne ins Tempo-Trippling gehen, die sehr, sehr schnell sein möchten und sehr, sehr schnell sind, ist dieser Fußballschuh auf jeden Fall extrem gut gelungen. Wir haben hier die Speedfame Außensohle und wie gesagt ein sehr, sehr dünnes und leichtes Obermaterial, sprich perfekt für das Thema Geschwindigkeit. Das war es auch schon wieder zum das Inflight Pack. Eure Meinung gerne mal in den Kommentaren da lassen. Welchen Schuh würdet ihr wählen und warum? Gerne natürlich auch den Link in der Beschreibung auschecken. Da findet ihr unseren Online-Shop, wo ihr natürlich diese Schuhe auch kaufen könnt. Gerne mal in der Beschreibung vorbeischauen. Das war's für heute. Nicht vergessen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Haut rein. Macht's gut und ciao.